Andrew Tate wurde heute aus dem Gefängnis entlassen. Er hat letztes Jahr die Gemüter mehr gespalten als Corona. Aber was steckt hinter seinem umstrittenen Narrativ? Tate behauptet, dass die Männlichkeit von der Machtelite unterdrückt wird, um uns von einem besseren Leben abzuhalten. Er stellt sich gegen die Rainbow-Agenda und befürwortet die ursprüngliche Beziehung zwischen Mann und Frau. Seine Ansichten werfen Fragen auf. Sollte ein Mann mehrere Frauen haben, während eine Frau nur einen Mann haben sollte? Ist das alte Modell zwischen Mann und Frau noch zeitgemäß? Was bedeutet das für die heutige Gesellschaft? Interessanterweise gibt es psychologische Fakten, die besagen, dass einer Frau wichtiger ist, dass ihr Mann sie sicher versorgen kann, als dass er nur eine Frau hat. Wie passt das in Tates Argumentation? Die Debatte bleibt offen und wir sind gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Was denkt ihr über Andrew Tates Ansicht? Teilt eure Meinung in den Kommentaren und lasst uns die Diskussion fortsetzen. Abonniere jetzt den Kanal und like das Video, wenn du die Meinungsfreiheit noch nicht aufgegeben hast. Bis zum Ganz bald dein Melephil.